Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Zwei kleinwüchsige Männer beschließen, ins Puff zu gehen, um mal richtig einen drauf draufzumachen. Jeder mietet sich ein Zimmer, und es geht los. Der eine kriegt den ganzen Abend keinen hoch, und ist schon ziemlich frustriert. Während er seine Kollegen im Nebenzimmer den ganzen Abend lang hört, Eins, zwei, drei, hopp! Eins, zwei, drei, hopp! Und so geht die ganze Nacht durch. Am nächsten Tag, Lagebesprechung. Der eine sagt, hey, wie war's bei dir gestern? Muss ja ziemlich gut gewesen sein. Ich, ich habe den ganzen Abend keinen hochgekriegt. Aber bei dir ging es immer. Eins, zwei, drei, hopp! Eins, zwei, drei, hopp! sagt der andere. Okay, er hat die ganze Nacht versucht, aufs Bett drauf zu kommen. Der Montagswitz